Kinder und Jugend. Wer wünscht hierzu das Wort? Herr de Vries hat das Wort. Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, die Diskussion über Familie über Jugendliche und Kinder in dieser Stadt. Und die Kürzung, die Senator Schäle plant mit diesem Haushalt, haben wir in den vergangenen Monaten breiten Raum eingenommen, sowohl im Allgemeinen wie auch im Konkreten, wenn es um die Schließung von Einrichtungen geht. Und wir haben viele Fragen gestellt. Ich will Ihnen nur mal zwei exemplarisch nennen, die ich für wichtig erachte. Die eine Frage ist, welche Angebote und Rahmenbedingungen benötigen Kinder und Jugendliche in Hamburg, um zu selbstständigen und verantwortungsfähigen Menschen heranzuwachsen? Und die andere Frage, die ich auch exemplarisch nennen will, welche Hilfe benötigen eigentlich Eltern, die mit ihrer Erziehung überfordert sind oder die zum Beispiel in einer akuten Krise stecken? Das sind ganz zentrale Fragen einer vorausschauenden und nachhaltigen Jugend- und Familienpolitik. Und ich muss festhalten, gemessen an diesen Fragen und ihrem eigenen Anspruch, Hamburg zur kinder- und familienfreundlichsten Stadt Deutschlands entwickeln zu wollen, ist Senator Scheele und ist auch die SPD bereits mit dem ersten eigenen Haushalt sichtbar gescheitert. Applaus Denn der Haushalt für den Bereich Familie spricht dann eine ganz eindeutige Sprache. Er ist gekennzeichnet von falschen Prioritäten, die zu einer unsozialen Umverteilung zulasten Vielfach sowieso schon ohnehin an benachteiligten Jugendlichen und Familien führen. Es gab auch Richtiges, keine Frage. Ich will das sagen im Bereich der Kita-Betreuung. Der vorgezogene Rechtsanspruch ab dem zweiten vollendeten Lebensjahr, der in diesem Jahr eingeführt wurde, das war mit Sicherheit die richtige Fortsetzung der CDU-Politik. Aber, und damit komme ich zu der Kehrseite, die Einlösung der undurchdachten und kurzsichtigen Wahlversprechen der SPD bei den Beiträgen auf der Beitragsseite führt im Gegenzug zu bitteren Einsparungen bei Jugendlichen und Familien. Und wir befinden uns ja in der Haushaltsdebatte, deswegen lohnt auch mal ein Blick auf den Haushalt und die Zahlen, denn die sind sehr eindeutig, ich will Ihnen das sagen. Die Kürzung im Bereich des Kapitels 4200 Familie, Jugend und Sozialordnung 2013 im Vergleich zum Vorjahr sage und schreibe 12,3 Prozent. In der offenen Kinder- und Jugendarbeit und in der Jugendsozialarbeit eine Kürzung um 4 Millionen, das sind 11,2 Prozent. Und schließlich bei der Familienförderung, dort wo es darum geht, Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung und in ihrer Erziehungsfähigkeit zu unterstützen, dort ebenfalls Kürzungen um 8,5 Prozent. Und diese Kürzungen bestätigen genau unsere Befürchtungen, Nämlich für die Einlösung Ihrer Versprechen werden nun Jugendliche, Familien und bewährte Einrichtungen in Hamburg zur Kasse gebeten. Meine Damen und Herren, hierfür können Sie wirklich beim besten Willen kein Verständnis von uns erwarten. Applaus Denn Sie haben ja ganz bewusst nach der Regierungsnahme, Regierungsübernahme Ihre kostspieligen Wahlversprechen eingelöst, obwohl Sie wussten, dass kein Geld dafür da war. Allein die Abschaffung des Essensgeldes schlägt mit 21 Millionen Euro zu Buche. Und während wir als CDU-Fraktion der Rücknahme der letzten Beitragserhöhung positiv gegenüberstanden, ich habe das hier auch schon mehrfach gesagt, war die vollkommene Abschaffung des Essensgeldes angesichts der Schuldenbremse, die ja schon lange galt, nicht nur überflüssig, nein, die Abschaffung des Essensgeldes war grundlegend verkehrt. Und meine Damen und Herren von der SPD, das war ein schwerer politischer Fehler, den Sie auch endlich mal eingestehen sollten. Applaus Denn es ist doch so, das Geld fehlt jetzt an allen Ecken und Enden für wirklich wichtige Projekte und Pflichtaufgaben des Staates. Und das zeigt ja auch die Idee von Senator Scheele, die wir hier diskutiert haben, nämlich die, die sich diese stille Wohltat oder diese Wohltat beim Essensgeld still und heimlich wieder zurückzuholen bei den Kita-Trägern ähm, durch das Billigessen. Und ich will Ihnen eins sagen, zum Glück ist das Billigessen durch den Druck der Träger und durch den Druck der CDU wieder vom Tisch. Wie soll es weitergehen? Als weiteres Wahlversprechen soll ab August 2014 die Basisbetreuung in der Kita kostenlos werden. Auch dies auf den ersten Blick sicher eine verlockende Aussicht, aber doch nicht, wenn das Geld dafür fehlt. Denn wer soll für all diese teuren Wahlgeschenke aufkommen? Es sind genau diejenigen Jugendlichen und Eltern, die auf unterstützende und hilfegebende Angebote des Staates am meisten angewiesen sind. Und meine Damen und Herren, so stellen sich die Menschen in Hamburg und so stellt sich die CDU ein kinder- und familienfreundliches Hamburg, weiß Gott nicht vor. Applaus Denn sie nehmen damit die Zerschlagung der sozialen Infrastruktur für Jugendliche und Familien in Kauf. Und darüber können auch ihre kosmetischen Maßnahmen, wie zum Beispiel der Überbrückungsfonds, ja nicht hinwegtäuschen. Mit dem versuchen Sie, die anhaltende Welle des Protestes abebben zu lassen. Aber eins sage ich Ihnen auch, mit Feigenblättern lässt sich keine gute Jugend- und Familienpolitik machen. Applaus Herr Senator Schiele, wir haben gerade über die Kürzungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit lange diskutiert. Es gab öffentliche Anhörungen, wir haben es im Ausschuss diskutiert. Aber eins ist ganz deutlich geworden. Sie verkennen den Wert der offenen Jugendarbeit und ihr Handeln ist geprägt gewesen von demonstrativem Desinteresse. Und dies hat unabhängig von der fachlichen Entscheidung auch Bitterkeit bei den Betroffenen hinterlassen. Applaus Denn eins ist ja wichtig zu betonen, all diese Angebote, von denen ich spreche, haben positive Wirkungen. Nämlich, dass Menschen frühzeitig erreicht werden und unterstützt werden und dass ernsthafte Problemlagen eher oftmals gar nicht entstehen und verhindert werden können. Und das heißt zum Beispiel, die offene Kinder- und Jugendarbeit dient eben auch dem, was wir eigentlich alle wollen, nämlich dass die Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung endlich gestoppt werden und auch die Ausgaben. Wo wir bei dem Stichwort Hilfen zur Erziehung sind, das ist ja mit den falschen Prioritäten nicht genug. Denn nachdem Ihre eigene Fraktion sie bei einigen Einsparungen ausgebremst hat, wird nun bei den Ausgaben getrickst, um Einsparungen auf dem Papier zu erbringen, um nämlich den Ausgabenkorridor, den sie haben, einzuhalten. Ich will das eine Beispiel nennen, es gibt ganz viele davon, wir haben das hinreichend diskutiert, das sind die Kinderkuren. Selbstverständlich sind wir froh, dass sie erhalten bleiben. Aber sie senken den Titel für die Kinderkuren ab und sagen, das Ganze soll künftig aus den HZE-Mitteln finanziert werden. Aber der HZE-Etal wird gar nicht aufgestockt. Das heißt konkret, es werden Einsparungen auf dem Papier erbracht, obwohl Angebote im gleichen Umfang bestehen. Und ich sage Ihnen, diese Trickserei ist das absolute Gegenteil von gutem Regieren. Und nicht nur das, das sage ich auch mal als Mitarbeiter der Finanzbehörde, dies hat auch mit anständiger und gewissenhafter Haushaltsplanung wahrlich auch nichts mehr zu tun. Komme ich zu unseren eigenen Forderungen. Unsere Leitlinie ist, wir wollen Chancengerechtigkeit für alle. Und wir geben, Christdemokraten geben der Verbesserung der Betreuungsqualität in der Kindertagesbetreuung Vorfahrt für übermäßigen und unfinanzierbaren Beitragsentlastungen. Ich sage Ihnen, wer erst das Essensgeld abschafft und dann aber Abstriche bei der Essensqualität oder aber auch bei der Bezahlung der Kita-Mitarbeiter machen will, der betreibt Kita-Politik ohne Sinn und Verstand. Das kann nicht unsere Politik sein. Und was bedeutet Qualität für uns in der Kindertagesbetreuung? Ich will Ihnen das sagen, da sind wir beim Stichwort kita inspektion fordern wir seit zwei Jahren und seit zwei Jahren wird sie vom Senat verschleppt, obwohl das Gesetz die Einführung vorschreibt. Und es doch wichtig ist, wenn wir 500 Millionen im Haushalt ausgeben, dass Eltern sicher sein können, dass ihre Kinder anständig betreut werden. Das haben sie bislang immer noch nicht auf die Reihe gebracht. Und es gibt weitere Themen, dass die Verbesserung der Betreuungsschlüssel in der Krippenbetreuung. Wir brauchen eine intensivere Betreuung und das hat meine Anfrage ergeben. Hamburg ist Schlusslicht bei den Betreuungsschlüsseln in der Krippenbetreuung unter den Westländern. Und da sage ich Ihnen auch, das darf auf Dauer nicht so bleiben. Und zu guter Letzt die frühkindliche Sprachförderung. Wir haben einen Antrag hier auch im Frühjahr eingebracht. Wir wollen eine Ausweitung des Kita-Plus-Programms und zwar auf alle Kitas in Hamburg. Denn alle Kinder, die einen Sprachförderbedarf haben, müssen auch die notwendige Sprachförderung erhalten und zwar vor der Einschulung. Wir stehen für Chancengerechtigkeit am Beginn der Bildungskarriere. Und ganz aktuell, das ist ja auch bezeichnend die Alarmmeldung der Schulen aus Willemsburg, die wir erhalten haben. Dort wird als wesentlicher Faktor auch die Sprachdefizite angesprochen. Und deswegen ist auch mein dringender Appell, dass Sie unseren Vorschlag aufgreifen, mit der Sprachförderung früher anzufangen, damit wirklich die Kinder mit der Einschulung mit annähernd gleichen Chancen an den Start gehen. Das ist ein wichtiges Thema, dem Sie sich auch endlich annehmen sollten. Applaus Rote Karte habe ich schon. Dann komme ich, dann komme ich aber trotzdem zu dem, was wir wollen. Wir wollen alle Kürzungen im Haushalt 14 vollständig zurücknehmen. Bei der Kinder- und Jugendarbeit, danke schön, Klaus-Peter, bei den sozialräumlichen Angeboten und bei der Familienförderung. Aber wir wollen nicht nur das, wir wollen bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit die Mittel auch strukturell aufstocken. Und zwar um 4%, um die Handlungsfähigkeit der Einrichtungen sicherzustellen. Dazu komme, ich, dazu komme ich jetzt zum Abschluss nach der roten Karte. Meine Damen und Herren, verantwortungsvolle Politik und vorausschauende Politik. Und die nehmen ja wir als Gegenentwurf zu ihrer Familienpolitik für uns in Anspruch. Die darf nicht zu Lasten von Jugendlichen und Familien heute gehen, aber auch nicht zu Lasten künftiger Generationen. Und deshalb gehen wir auch nicht den einfachen Weg teurer Forderungen ohne Gegenfinanzierung, das machen andere hier im Haus, sondern wir legen einen soliden und vollständig gegenfinanzierten Finanzierungsvorschlag dar. Denn alle unsere Forderungen lassen sich allein durch die Wiedereinführung des Verpflegungsanteils am Mittagessen finanzieren und dabei lassen wir Eltern, die auf Transferleistung angewiesen sind, bewusst außen vor. Meine Damen und Herren, wir halten das für sozialpolitisch gerecht und finanzpolitisch verantwortungsvoll und sie sollten diesen Weg auch mitgehen, denn mit diesen zehn Millionen lässt sich die soziale Balance in unserer Stadt, die die SPD ins Wanken gebracht hat, endlich wieder herstellen. Und jetzt komme ich zum Ende, weil ich noch auf ein Ereignis eingehen muss, was uns am Anfang des Jahres bewegt hat. Das war der tragische Todesfall. Das war der tragische Todesfall des Mädchens Chantal am 16. Januar. Und wir sind, glaube ich, auf der Etappe, diesen Fall aufzuarbeiten und diesen Fall verantwortungsvoll anzugehen und die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Auf dieser Etappe sind wir schon ein Stück weit vorangekommen. Wir haben jetzt am 3. Dezember gemeinsam mit allen Fraktionen die Fachanweisung verabschiedet, die eine bessere Kontrolle ermöglicht, aber auch Pflegeeltern unterstützen soll. Und wir haben das gemeinsam gemacht, ohne die üblichen parteipolitischen Rituale. Und ich finde, das ist auch eine Leistung, die gemeinsam gewürdigt werden sollte, die wir aber auch dem Mädchen Chantal schuldig waren. Ich will das an dieser Stelle einmal ausdrücklich positiv betonen. Und ich hoffe, dass wir diesen Weg weitergehen. Wir diskutieren immer noch über neue Fälle. Das Jugendamt Mitte steht weiterhin im Mittelpunkt. Wir brauchen Beschwerdemanagement. Wir brauchen Qualitätssicherung in der Jugendhilfe, dass die Jugendämter nicht gut aufgestellt sind. Das wissen wir. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr auch die weiteren Etappen gemeinsam erfolgreich beschreiten und dann diese Arbeit auch erfolgreich abschließen können. Danke.